Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 328. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, letzte Episode war wieder Intro los, ähm, hatte ich in der ähm, Episode Pannenwoche ja schon mal und dann, in der Folge danach erklärt, es gab Schwierigkeiten mit Dropbox und Afonik, die Verbindung hat sich irgendwie gelöst, weil Dropbox wohl irgendwas an der Schnittstelle gemacht hat und ich habe zwar die Accounts wieder miteinander verbunden, aber ich hätte auch zwei Klicks mehr machen müssen und auch meine Automation wiederherstellen sollen und das habe ich jetzt dann inzwischen gemacht, insofern äh, ja, dämlicher Fehler, achtet darauf, dass ihr eure Produktionstemplates bei Afonik im Griff habt. Und ansonsten äh, haben wir diese Woche Kinosessel gekauft. Super aufregend. Das örtliche Kino äh, renoviert einen Saal und haut deswegen die Sessel raus für echt kleines Geld. Eine Zweierbank für 40 Euro zum selber abholen. Äh, das haben wir auch gemacht. Ich habe aus lauter Eile, ich habe also die letzten beiden Zweier äh, noch bekommen, äh, weil wir gesagt haben, Vierer kriegen wir gar nicht irgendwo unter. Jetzt sagte der Kinoheini, man kann die auseinanderbauen und dann fehlt aber auf der einen Seite eine Armlehne, Es ist kompliziert. Jedenfalls habe ich dann äh, gar keine Zeit gehabt auszumessen, wie lang der Anhänger sein muss. Habe einfach irgendeinen gemietet. Das war auch ganz witzig, da in den Laden reinzukommen und gesagt, ich wollte einen Anhänger mieten. Ja, für wann denn? Ich sage, für jetzt. Und wie lange? Ich sage, zwei Stunden. <lacht> so. Also hat das nochmal 14 Euro gekostet. Ja, und jetzt stehen die halt hier. Erstmal sind sie einfach nur da. Eine der beiden Bänke ist ziemlich abgerockt. Da sind Nähte aufgeplatzt. Und die eine Sitzfläche hat einen ziemlich ekligen Fleck. Deswegen haben wir an einen neuen Bezug gedacht. Und hier gibt es auch einen Sattler in Husum, wo ich dann mal angefragt habe. Ja, neu beziehen, komplett 1.300 Euro. Hm. Ja, also das ist es halt nicht. Man kann das auch einzeln reparieren, die die schadhaften Stellen und den Fleck ausbessern lassen. Das kostet immer noch elfmal so viel wie der eigentliche Stuhl. Aber es ist trotzdem deutlich günstiger. Das heißt, der Plan ist jetzt, das werden wir machen lassen. Und dann kommen die beiden Sessel auf eine Holzplatte mit Filz drunter. Ich habe nur so eine grobe Ahnung, wie ich das machen will. Also irgendwie dicke Holzplatte. Von unten vielleicht ein bisschen was ausfräsen, damit ich dann... Von oben eine Schraube durch, unten eine Mutter ran und dann habe ich da so eine Aussparung, dann Filz drunter, damit wir es übers Parkett bewegen können, beziehungsweise übers Laminat. Das ist so die Idee. Dann habe ich fünf Daumen manierter meiner beiden linken Hände. Also ich bin gespannt, wie das wird. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Projekt, äh, um mal was mit den Händen zu machen. Das ist auch mal schön. Ähm, mal gucken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und äh, ich werde sehr viel fluchen dabei. Ja, dann. Ähm sind wir eigentlich auch schon mit den Sachen, die mir leicht fallen, zu Ende. Das andere Ding wäre, meiner Herzdame bei Twitter folgt, weiß das schon, mit unserem lieben Hund Molly geht es zu Ende. Die ist eigentlich nur noch ein Häufchen Elend. Neulich war der Tierarzt da zum Hausbesuch und er sagt, also eigentlich haben wir schon zu lange gewartet. Es ist wohl nicht so, dass sie leidet. Aber das kann nicht mehr lange dauern und dann steht man vor so einem moralischen Dilemma, weil wir eigentlich immer gedacht haben, okay, solange sie nicht leidet, müssen wir nichts tun. Also eigentlich, man möchte ja das Leben erhalten, so. aber andererseits möchte man eben auch Leid verhindern. Und er sagt, wenn wir merken, dass sie leidet, dann ist es schon zu spät, weil sie dann schon sich eine ganze Weile quält. Ja, und jetzt ähm, wird das wohl diese Woche geschehen, dass sie... Ich hasse diesen Ausdruck, wenn Leute irgendwie Hundebesitzer oder Tierbesitzer sagen, gerne über die Regenbogenbrücke gehen. Soll jeder machen, wie er meint. Für mich ist das irgendwie kein, kein Begriff, den ich benutzen möchte. Es, die wird, Wir lassen sie einschläfern, Punkt. Der Tierarzt kommt, setzt ihr zwei Spritzen und dann schläft sie ein. Und dann ist sie weg. Und dann lassen wir einen Tierbestatter kommen, der sie einerschen wird. Und in ihrer Ecke vom Garten wird sie dann naja, bestattet. Keine Ahnung. Ja, alles gerade richtig scheiße. Auch alles nicht so einfach. Auch darüber zu sprechen. Ich hatte das eigentlich gar nicht vor, es groß zu thematisieren, aber irgendwie, ja, ist halt ein Thema, was mich beschäftigt und ja, wo ich auch das Bedürfnis habe, darüber zu sprechen. Und wo ich auf der anderen Seite sage, Mensch, eigentlich ist es doch ein bisschen zu privat. Andererseits geht meine Frau ja auch sehr öffentlich damit um und schreibt es bei Twitter, bei Facebook, was sie so damit beschäftigt. Warum soll ich es dann nicht hier im Podcast erzählen? Ja, also insofern ähm, denke ich nicht, dass nächste Woche eine neue Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint. High Alarm ist äh, entsprechend auch schon verschoben. Ich habe einfach gerade keinen Sinn für, Heiterkeit. Ha, witzig. Ja, ich verzichte mal auf den üblichen Schluss und wünsche euch eine gute Zeit.